Moin Johnny. Hallo. Ich habe mal eine Frage. Ich war letztens in der Werkstatt und habe mir dann anschließend die Rechnung angeschaut und gemerkt, da sind so viele Filter drauf. Sag mal, warum hat das Auto überhaupt so viele Filter? Wo sitzen die und warum braucht das Auto das überhaupt? Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt im Fahrzeug grundsätzlich zwei Arten von Filter. Einmal Filter, die Luft filtern und einmal Filter, die Flüssigkeiten filtern. Ja, Fangen wir hier oben mal an. Hier sehen wir so ein schönes schwarzes Gehäuse. Darunter befindet sich der Luftfilter für den Motor. Bei Der Motor braucht zur Verbrennung ja Luft und Kraftstoff. Und die Luft zieht er sich natürlich aus der Umgebung rein. haben wir hier so einen Schlauch und die muss natürlich gefiltert werden, weil in der Luft befinden sich ja Schmutzpartikel, Staubpartikel. Und die wollen wir natürlich nicht im Brennraum haben. Und wie der jetzt aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich sehe gerade, du hast jetzt ja schon sehr, sehr viele Teile abgenommen. Ich dachte, dass... Wie eigentlich nur den Luftfilter wechseln. Also kann ich das selber machen? Ja, wie du siehst, ist natürlich ein bisschen aufwendiger auch für diese Klammern. Man braucht eigentlich schon ein bisschen Spezialwerkzeug dazu. Also ich kann nur raten, das vom Fachmann machen zu lassen. Wenn du nicht genau weißt, wie es sitzt, hier geht man auch davon aus. Man sieht vier Klammern. Man kann das rausnehmen. Ist aber nicht so, denn man nimmt den raus und hier sind von unten zwei Schrauben. Wenn okay. ich das nicht weiß, prügel ich wahrscheinlich so lange dran rum, bis die Beinchen abgerissen sind. Ja, und dabei muss ich hier nur zwei Schrauben lösen. Ich habe hier einen neuen Luftfilter und das allererste, was mir auffällt, der ist deutlich heller als der benutzte. Woran liegt denn das? Ja, das liegt daran, dass hier im Grunde genommen die Staub- und Schmutzpartikel, die aus der Luft angesaugt werden, in diesem Filter drin sitzen. Wie du hier siehst, in dem Gehäuse siehst du auch schon Sand und Staub und grobe Partikel. Was wäre denn ohne Luftfilter? Ja, wenn jetzt kein Luftfilter da drin wäre, dann würde also dieser ganze Schmutz, dieser ganze Staub einmal durch den Ansaugbereich, das heißt auch am Luftmassenmesser, an der Drosselklappe oder am Turbolader vorbei, in den Brennraum kommen. Ja, und zum einen die Bauteile oder auch den Motor schädigen. Das hier ist also eine Verschmutzung, die liegt im Rahmen. Der muss jetzt noch nicht getauscht werden, aber jetzt zeige ich dir mal einen, der richtig dreckig ist. Boah, die sehen ja aus. Also hier ist ja wirklich alles... Voller Schmutz und Partikel, wie kann das passieren, dass die so aussehen und was hat das für Auswirkungen, wenn der Filter so aussieht? Ja, hier haben wir zwei Exemplare auch unterschiedlicher Bauart. das heißt, es gibt verschiedene Formen, wie die aufgebaut sind. Aber was hier auffällt, ja, hier ist richtig Staub und Schmutz drin. Ja, diese Filter, die lassen natürlich nicht mehr genug Luft durch. Das muss man sich so vorstellen, dass wenn du joggen gehst und du kannst frei durchatmen oder du hast einen Stroh im Mund und da fällt es dir natürlich schwerer Leistung zu bringen. Da ihr natürlich so einen Luftfilter nicht im Auto haben wollt und größere Schäden am Motor vermeiden wollt, lohnt es sich, den Luftfilter regelmäßig zu wechseln. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann folgt uns doch auf Instagram, schaut auf unserem YouTube-Kanal vorbei und aktiviert die Glocke. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von We Love Car Parts. Bis dahin, bleibt gesund und ciao.